Wie kann ich in Mebis in einem Buch eine PDF-Datei hinzufügen? Ich lade eine PDF an eine geeignete Stelle hoch, verberge diese PDF und mache sie verfügbar. Dann kopiere ich den Link dazu. Ich gehe in mein Buch, in das entsprechende Kapitel, das möchte ich bearbeiten, dann gehe ich an die entsprechende Stelle Gehe ich hier auf MEBIS Einbettung, kopiere den Link hinein, gebe hier eine Breite und Höhe an, die werde ich aber dann sowieso gleich wieder ändern, aber ich gebe hier auf jeden Fall mal was ein und dann gehe ich auf Link einbetten. Ich schalte um auf HTML und ändere hier die Breite in 100%. Die Höhe lasse ich und dann gehe ich auf Speichern. Und somit ist meine PDF in diesem Kapitel eingebettet.